Hi, hallo und herzlich willkommen zurück auf der HFD University Future Festival Lobby Stage gemeinsam mit der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre. Ich freue mich, dass Sie alle wieder dabei sind. Wir haben gerade noch einen Schnelltest hinter uns gebracht. Wir sind natürlich 2G und jetzt auch 3G getestet. Und wir können sagen, wir freuen uns, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich habe hier mit mir Saim Zahiri und Florian Rampelt. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor. Saim, fang, fang du an. Hi, ich bin Seim. ich studiere Wirtschaftsinformatik und Politics and Technology im Master an der TU München und nebenbei hatte ich die Ehre, am White Paper jetzt über das letzte halbe Jahr am HFD mitzuarbeiten und bin jetzt auch beim University Future Festival dabei. Florian. Ja, Simon, du warst auch als Student schon vor einigen Jahren im HFD engagiert als Digital ja. Changemaker. Ich bin Florian Rampelt, ich bin stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle des Hochschulforums Digitalisierung, das beim Stifterverband in Berlin angesiedelt ist und ähm, ja verantworte in, beim HFD derzeit noch so Themen wie digitale Prüfungen, ähm, habe hier lange mich mit Strategien für Hochschulleitungen auseinandergesetzt und unter anderem die Digital Changemaker, damals initiiert, gemeinsam mit engagierten Studis wie Simon Sari. <lacht> Den Florian, den haben wir heute schon mal gesehen, nämlich da beim KI-Campus äh, auf der Bühne. Aber wir sind heute hier, um über was ganz anderes zu sprechen, nämlich über digitales Prüfen. Da ist jetzt vor kurzem ein White Paper entstanden, das, wir haben schon länger darüber gesprochen, eigentlich fast nicht mehr in einem White Paper äh, verdient, weil es doch etwas umfangreicher geworden ist als ein White Paper. Dazu kommen wir aber gleich. Florian, erstmal, wie ist die Resonanz bislang beim White Paper? Ja, die Resonanz ist im Endeffekt endlich das haben wir gebraucht. Das White Paper hat den Anspruch quasi so ein bisschen den Status Quo zu erheben für Deutschland, Österreich und die Schweiz und im Endeffekt haben wir ja auch in unsere Community hineingehorcht in den letzten zwei Jahren und ganz klar festgestellt, es ist ein Bedarf. Der Tweet zum White Paper ist mit Abstand der Reichweiten stärkste Tweet in diesem Jahr. Wir werden auf Konferenzen eingeladen, um das vorzustellen. Also ich glaube, es war die richtige Entscheidung, diesen nicht immer einfachen Prozess hin zu einem Mammutwerk ja. anzugehen, aber die Resonanz ist sehr sehr positiv und dankbar. Gleichzeitig gibt es auch die eine oder andere Erwartung, was man alles noch zusätzlich machen ja. könnte. Ja, ich kann mich erinnern, als, als wir gestartet sind über, über das White Paper, es begann mit einem Anruf von dir, äh, ob wir da nicht was, was machen sollen zum digitalen Prüfen, weil wir doch gesehen haben, dass ja im Rahmen der Pandemie das erste Semester war ja eins, wo wir noch in Präsenz geprüft haben, weitgehend, viele Hochschulen. Im zweiten Semester, dann im letzten Sommersemester, ging es dann an den meisten Hochschulen, glaube ich, wirklich in das digitale Prüfen hinein, sodass wir da die ersten Erfahrungen Erfahrungen sammeln konnten und auch die ersten Misserfahrungen sozusagen. Und dann kam die Idee Whitepaper. Das müssen wir machen. Ähm, Florian, wie war die Entstehungsgeschichte bei euch? Naja, wir haben als Hochschulforum Digitalisierung festgestellt, wir werden ständig zum Thema digitale Prüfungen angefragt. Ähm, wir können da auch immer relativ äh, spannende Worthülsen von uns geben, mhm. die auch für so eine journalistische Anfrage vielleicht ausreichen. Aber ja. wir haben ja als HFD einen Anspruch, wirklich das Ganze auch fundiert anzugehen. Wir haben festgestellt, unser allererstes äh, unser Arbeitspapier, da warst du, glaube ich, auch ganz früh schon mit beteiligt, mhm. Malte. Mhm. Vor ja. einigen Jahren hat sich schon mit digitalen Prüfungen auseinandergesetzt und E-Assessment. Wir haben einfach festgestellt, wir können nicht guten Gewissens immer über das Thema reden, mhm. um nicht noch nochmal eine wirklich fundierte Analyse zum Status Quo zu machen mhm. und die Community hier auch mit einzubeziehen. Das ist unser Anspruch und den haben wir versucht umzusetzen und dann dachten wir eben, wir, naja, holen wir halt vielleicht mal fünf bis zehn Expertinnen und Experten aus der deutschen Hochschullandschaft zusammen und dann werden wir da 10 bis 20 Seiten ein kleines Papierchen ja. schreiben und haben ein solides, <lacht> das Fundament. Das war der Plan, der ist, also 20 Seiten haben wir auch geschrieben, aber ein bisschen mehr auch noch, dazu kommen wir gleich, aber Seim, du warst von Anfang an als studentische Hilfskraft dabei und ich muss sagen, der Seim hat unter anderem meine Arbeitsgruppe betreut und ich habe erst sehr viel später erfahren, dass der Seim studentische Hilfskraft ist, ich dachte, das ist ein Mitarbeiter vom HFD, aber sag mal, wie kalt war das Wasser, in, in das das HFD dich da geschmissen hat, weil die Orga und Koordination hast du weitgehend übernommen, zumindest für die Arbeitsgruppen, das war klasse. Ja, erstmal vielen Dank für das Lob. Natürlich hat auch Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten, aber es war so ein bisschen spontan. Also es war auf jeden Fall so ein Sprung ins kalte Wasser, weil ursprünglich wollte ich bei dieser Community Working Group als Community-Mitglied mitarbeiten und äh, das HFD war spontan genug zu sagen, hey, wir brauchen da vielleicht noch mehr organisatorische Unterstützung, hast du da nicht Lust drauf? Und dann waren wir so spontan und es hat gut geklappt, meiner Meinung nach. Und ähm, es war eine tolle Erfahrung, aber ja, war schon ein Sprung ins Wasser, um das äh, zu vergleichen. Ähm, aber es hat sich dann relativ schnell aufgewärmt. Ähm, es sind ja tolle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten durften. Ich durfte mit Leuten aus der Schweiz und Österreich und Deutschland. Also ich hatte Arbeitsgruppen mit allen ähm, Ländern, die in dieser Community Working Group abgebildet waren und es war eine tolle Erfahrung und ähm, würde ich wieder machen. Hast du, also ich glaube, dieser Sprung zu sagen, ich wollte, ich möchte eigentlich inhaltlich mitarbeiten, hin zu ich bin jetzt doch koordinierend und also administrativ tätig. Du bist ja Studierender an der TU München, hast da auch als studentische Hilfskraft, glaube ich, schon im TUM-Examenprojekt Erfahrungen gemacht. Wie groß war denn die Versuchung, mich dann auch inhaltlich einzubringen? Also ich kann mir vorstellen, da juckt es einen noch in den Fingern, oder? Ja, also gejuckt hat es mich auf jeden <lacht> Fall in den Fingern. Ähm, ich habe auch so hier und da natürlich so ein paar inhaltliche Aspekte eingebracht, aber ich glaube, die inhaltliche und organisatorische Arbeit wäre schon eine sehr krasse urcloud arbeitslast ge äh, gewesen. Deswegen habe ich es versucht, na, weitestgehend äh, organisatorisch zu machen, mhm. ähm, aber hier und da natürlich die Studierendenperspektive noch mit einbringen. Das war für mich auch wichtig. Ich war innerhalb dieses HerausgeberInnen-Teams äh, der einzige Studie. Und das war mir schon eine Ehre, dass das ja. überhaupt so passiert ist. Ähm, und ich habe das schon noch versucht, aber insgesamt natürlich eher ein organisatorischer Aspekt. Mhm. Wobei ich schon sagen muss, äh, wir hatten durchaus hitzige Diskussionen <lacht> auch im HFD, ja. weil ja. ähm, Simon das schon auch ernst genommen hat. Ja. Eben. Mhm. Also ich würde sagen, der erste Grund, warum Simon am Start war als Digital, Digital Changemaker der ersten Stunde ja. ist, er hat was zu sagen zu digitalen ja. Prüfungen. Okay. Gerade an der TU München gibt es auch die eine oder andere ja. Diskussion. Und die haben wir schon auch geführt. Ja. Und ähm, das fand ich ja. schon auch beeindruckend, weil du so ein Sounding Board dargestellt hast ähm, in der Erarbeitung dieses immer komplexeren Mammutwerks. Mhm. Ähm, das heißt, es war für mich immer eine Kombination aus Koordinierung und wirklich sehr, sehr guten und wichtigen inhaltlichen Beiträgen. Vielen Dank. Mhm. Aber Malte, Stichwort inhaltliche Beiträge, man darf ja nicht man darf ja nicht unterschlagen, dass du zwar das Interview führst, aber du als Lehrender und als mhm. Prüfungsexperte ähm, ja eben auch von mir angerufen wurdest und direkt gesagt hast, ja, bin ich ja, dabei, klingt ja, wie ist denn das gekommen? Was hat dich dazu motiviert? Also, das ist, also zum einen ist es ja so, wenn das HFD anruft, dann kann man nicht Nein sagen. Das ist das ist ungefähr wie der also Pferdekopf auf dem, auf dem Kopfkissen. Das heißt, man muss, also der hat das HFD das ist Pflicht, dass man da Ja sagt, selbstverständlich. Aber das Thema lag uns natürlich allen am Herzen. Ähm, ich bin ja in Aachen wissenschaftlicher Leiter am Center für Lehr- und Lernservices. Wir machen die elektronischen Prüfungen in Aachen und hatten natürlich genau mit denselben Problemen zu kämpfen, mit denen alle zu kämpfen haben. Ähm, nämlich die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen, den didaktischen Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, cool, das machen wir, 20 Seiten, äh, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Und dann habt ihr diesen Community-Aufruf gestartet und etwas mehr Resonanz bekommen, als ja. wir das erwartet hatten. Ähm, wie viel ist es denn tatsächlich geworden dann nachher. Wie viele Leute waren es? Wie viele Seiten waren es? Na, es waren ja dann am Ende des Tages über 80 Personen, die in dieser Arbeitsgruppe sich mhm. zusammengetroffen haben, der Community Working Group und ich fand es ganz toll, dass wir mit der Community dann auch wirklich es schnell geschafft ja. haben, da einen Schiff zu machen, dass wir nicht eine Arbeitsgruppe koordinieren, sondern eben Community-Mitglieder unter Arbeitsgruppen organisieren, ja. die thematische Diskussionen führen. Diese thematischen Diskussionen haben dann dazu geführt, dass wir irgendwann, ich glaube über 200 Seiten Fundament hatten äh, für ja. zehn Veröffentlichungen ähm, und dann gesagt haben, wir versuchen das noch mal ein bisschen stärker zu konsolidieren. Mhm. Wir haben begriffliche Grundlagen schaffen müssen. Das war, würde ich sagen, mit die schwierigste Auseinandersetzung. Ja. Da haben wir auch viel ja. dran gearbeitet und haben jetzt ja über 100 Seiten ähm, White Paper veröffentlicht, ähm, das aber dann wirklich auch ein solides Fundament ist. Das sind über 40 Co-Autorinnen ja. und Co-Autoren, die nicht nur diskutiert haben, sondern auch geschrieben haben. Und ja. das ist, das ist eine, eine Leistung innerhalb von nicht mal einem halben Jahr, die, ähm, glaube ich, auch so in der Historie des HFD einmalig ist. Ähm, da gibt es ganz sicher Lücken. Der Anspruch ist, wir wollten mhm. mit diesem Arbeitspapier, mit diesem White Paper eine Diskussion stand erheben. Ich glaube, das haben wir für viele der Bereiche, wir haben da vier zentrale Bereiche definiert, ähm, didaktische, organisatorische, rechtliche und technische Rahmenbedingungen. Für drei von den vier sind wir wirklich auch in die Tiefe gegangen. Mhm. Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir gesagt, wow, ähm, da steht vielleicht noch die eine oder andere Gerichtsentscheidung ja, ja, auch aus. Ja. Das ist ja. Länderhoheit. Mhm. Ähm, das ist mit angesprochen, aber nicht so fundiert behandelt ja. ähm, wie die anderen Themen. Ja, ich glaube, ähm, es hat sich... Es ist gerechtfertigt, auch ein Whitepaper in mhm. dem Umfang ähm, zu veröffentlichen, dass im Endeffekt ein Whitepaper für Online-Proctoring, für digitale Vorortprüfungen, für, ähm, für unterschiedlichste Prüfungsaspekte ist. Und wir hoffen eben auch, dass die Community, wenn sie das liest, nicht immer das ganze Mammutwerk liest, sondern den ja. Bereich, ja. das kann jetzt ja. E-Portfolio zum Beispiel sein oder Vorortprüfung, den Bereich, der gerade relevant vor ja. Ort an der Hochschule ja. ist. Seim, also da hatten wir ja tatsächlich in den Arbeitsgruppen durchaus aus längere Diskussionen. Wir haben, wir haben Arbeitsgruppen gebildet, die, die für die einzelnen Kapitel verantwortlich waren. Das hat schon ganz am Anfang des Prozesses stattgefunden, dass sich die, die Community-Mitglieder zugeordnet haben, selber zu den Arbeitsgruppen, manche auch zu mehreren. Und wir, wir haben dann erstmal Themen gesammelt, Inhalte gesammelt. Ja. Und wir, wir haben dann plötzlich gesehen, das Seitenlimit ist nicht zu halten. Es kamen so viele Inputs von den verschiedenen Autorinnen und Autoren, dass wir am Ende doch recht stark streichen mussten. Sein wie weh hat uns das getan, dass wir, dass wir einfach auch rausstreichen. Das, das hat uns getan. natürlich schon weh getan. Es hat ja auch schon weh getan zu sagen, ja, zehn Seiten, zwölf Seiten pro Kapitel maximal. Ähm, da, da war eben so viel inhaltliche Lust und äh, Lust am Schreiben und auch wirklich Inhalte aufs Papier zu bringen. Bei deinem Kapitel haben wir es ja nochmal aufgeteilt, weil es wirklich so viel war ähm, und haben Unterkapitel aus einem Unterkapitel gemacht. Ähm, das hat aber auch ein, einfach den inhaltlichen sinnvollen Aspekt gehabt und das ist eben genau, was du gesagt hast. Diese Struktur des White Papers beruht eben darauf, dass man schnell von Frage, was ist das eigentlich, wo, womit ich mich da auseinandersetzen will, zum Beispiel E-Portfolios, zu auch Empfehlungen springen kann am ja. Ende des Kapitels ja. und das ist wirklich das Coole an diesem White Paper. Das können Studis sein, das können Dozierende mhm. sein, das kann aber auch die Hochschulleitung sein, die einfach schnell einfach mal schauen möchte, was haben andere Leute da gemacht, was haben die für Erfahrungen gesammelt und was empfehlen die uns jetzt. Ja, der Link steht im, im Chat oder er wird sehr schnell im Chat stehen. Ihr findet das ähm, das Paper aber auch ganz einfach, wenn man eingibt, HFD White Paper prüfen bei Google, dann ist der erste Link direkt das White Paper. Das habt ihr gut hingekriegt, dass, dass das so ist. Ähm, lass uns aber nochmal überlegen, ähm, die... Also für mich ist eine der Stärken des White Papers die Tatsache, dass nicht nur deutsche Autorinnen und Autoren da beteiligt gewesen sind, sondern tatsächlich aus dem gesamten Dachraum, also DACH. Und die haben auch alle ihre eigenen Perspektiven beigetragen. Und für mich war es sehr spannend zu sehen, wie ähnlich die Probleme sind, aber dass sich tatsächlich so gewisse länderspezifische Lösungen entwickeln. Also die ETH arbeitet ganz anders, als, als, die, als, die, als die Hochschulen in, in, in Deutschland das tun. Ähm, wie schwierig ist denn das gewesen eigentlich, diese unterschiedlichen Länderperspektiven so auch drin zu lassen? Weil Also wir haben ja nicht ausgezeichnet, das kommt aus Österreich, das kommt aus der Schweiz, das kommt aus Deutschland. Also meiner Einschätzung nach war es eigentlich nur schwierig bei der Einführung. Also quasi der Anlass war ja schon auch die Corona-Pandemie und wie darauf reagiert wurde. Aber wir sind ja auch erprobt in Deutschland, weil wir haben einfach ähm, eine Bildungshoheit der Länder mhm. Ähm, mhm. und deswegen haben wir ja hier eben auch eine äh, Umsetzungsdiffusion, auch eine Regelungsdiffusion in den, in den Bundesländern in Deutschland. Heute wird zum Beispiel auch noch auf dem, ähm, äh, auf dem University Future Festival das die Bayerische Fernprüfungsverordnung vorgestellt, die auch ähm, eine Rolle spielt im White Paper, wo einfach ein Bundesland bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen hat, die in anderen Bundesländern gleich wieder ganz anders aussehen. Deswegen würde ich sagen, das war nicht so schwierig. Es ähm, hat natürlich zum Beispiel den Bereich der begrifflichen mhm. Ähm, mhm. Grundsetzungen ein bisschen ähm, tangiert, aber insgesamt fand ich das so toll, dass wir in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland engagierte Leute haben, die sich direkt bei uns gemeldet haben, wir wollen mitmachen. Mhm. Wir wollen jetzt auch eine englischsprachige Übersetzung angehen. Da werden wir das noch mal kontextualisieren müssen, ja, ja, weil ich glaube, ja. wir sind uns hier tatsächlich ähnlicher als dann wiederum global betrachtet. Das muss man dann eher einordnen. Was ich dazu aber auch sagen möchte, ist, ganz wichtig ist, dass wir eben auch nur in vielen Bereichen erste Ansätze gewagt ja, haben. Ja. Wir mussten auch Kompromisse sowohl im Umfang eingehen, als auch in der Tiefe der mancher Auseinandersetzungen. Und deswegen ist das für mich ein Plädoyer an alle, die beim Uf sind, an alle, die schon in unserer Community ja, sind ja. oder noch in unsere Community kommen wollen. Greift das Thema mit auf, helft uns, Einzelaspekte weiter zu vertiefen über weitere Diskussionspapiere, mhm. Arbeitspapiere, mhm. Blogbeiträge, inspirierende Vorträge auf dem University Future Festival. Wir haben einen Aufschlag mit einer großartigen Community geschaffen. Aber dieser Aufschlag ist nur der Anfang für eine Diskussion, die nie enden wird. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und ich glaube, also einer der, eine der, der, der Punkte, über die ich mir Gedanken gemacht habe, der, die, die große Stärke beim HFD, das haben wir heute morgen beim Sammelband gesehen, das haben wir jetzt beim Whitepaper gesehen, ist, dass ihr, sobald ihr einen Community-Aufruf startet, ist die Community dabei und da melden sich immer viel mehr, als man eigentlich dann tatsächlich später in dem Werk dann auch tatsächlich abbilden kann. Was machen wir denn als nächstes? Äh, es gibt so viele Themen, über die wir noch nachdenken können. Also hybride Lehre, neue Räume an Hochschulen, studentische Beteiligung, Diversitätsgerechtigkeit. Sein. Was soll man als nächstes angehen? Ich kann es dir nicht sagen, Malte, du hast es aufgezählt. Es ist eigentlich die Community, die vorgibt, was wir machen. Weil wenn ihr aktiv dabei seid und ihr vorgibt, dann sind das halt die Themen, die gesetzt sind. Und das ist es. Sehr schön. Also wir machen weiter. Wenn ihr, wenn ihr Ideen habt, hier sitzen die beiden, die ihr anschreiben müsst. Und bleibt dabei. Ich freue mich auf euch in der, auf der nächsten Lobby-Stage und jetzt geht's weiter im Programm. Ciao. Ciao.